Es wird Zeit, dass sich aktive Fußballspieler der Bundesliga endlich outen. Falls du dich jetzt schon getriggert fühlst, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren. So kannst du dich regelmäßig zu aktuellen Themen triggern lassen und gemeinsam mit allen anderen Getriggerten diskutieren. Das Thema Homosexualität und Fußball ist vor ein paar Wochen wieder ins Rampenlicht gerückt worden. Warum? Weil ehemaliger Fußballweltmeister Philipp Lahm ein Buch herausgebracht hat. Und in diesem Buch rät er aktiven Fußballspielern davon ab, sich zu outen. Denn die Gesellschaft würde einen schwulen Fußballer seiner Meinung nach noch nicht akzeptieren. Uff. Bei der Aussage, da muss ich jetzt erst einmal durchatmen. Aber bevor mir hier die Ersten schon durchdrehen, nein, ich möchte niemanden zum Coming-out zwingen und ich kann auch niemanden zum Coming-out zwingen. Trotzdem werden jetzt die Ersten von euch bestimmt denken, Mensch, was soll das? Wieder Homosexualität, wieder Sexualität in der Öffentlichkeit. Was soll das? Sexualität gehört nicht in die Öffentlichkeit. Das ist Privatsache, das geht sonst niemandem was an und wenn sich irgendjemand outen möchte, dann soll er das machen und wenn nicht, soll er es bleiben lassen. Ist mir doch egal. Und genau hier liegt eigentlich schon das Problem bei diesen Aussagen, wie Sexualität gehört nicht in die Öffentlichkeit. So etwas kann im Prinzip eigentlich nur ein heterosexueller Mensch in einer heterosexuell geprägten Welt sagen. Der Fachbegriff dazu lautet Heteronormativität. Ich möchte das heute nur ganz kurz ansprechen, weil ich in Zukunft noch ein ausführliches Video dazu drehen möchte. Aber was bedeutet Heteronormativität? Im Prinzip wissen wir das alle, kennen wir das alle, aber wir machen uns selten Gedanken darüber. Wir leben in einer Welt, die strikt in Mann und Frau eingeteilt ist. Links und rechts davon bzw. dazwischen darf es eigentlich nichts anderes geben. Und nur heterosexuelle Beziehungen zwischen diesen beiden Geschlechtern sind erlaubt. So war das lange Zeit vorgegeben. Glücklicherweise löst sich diese Heteronormativität langsam auf. Aber die Strukturen sind immer noch da. Und das bedeutet, dass Menschen, besonders nicht-heterosexuelle Menschen, in diesem System benachteiligt werden. Aber auch heterosexuelle Männer und Frauen werden benachteiligt. Denn sie haben bestimmte Rollenbilder zu erfüllen. Ganz streng gesprochen, wie es vielleicht vor Jahrzehnten noch üblich war, der Mann geht arbeiten und die Frau gehört an den Herd. Und dagegen mussten sich beispielsweise auch die Fußballerinnen wehren, also der Frauenfußball wehren. Die Fußballfrauen mussten sich lange Zeit gegen viele Vorurteile von Männern wehren, dass sie eben beispielsweise nicht genauso gut Fußball spielen können oder dass Fußball beispielsweise als Sport für die weibliche Anatomie überhaupt nicht geeignet sei. Es geht hier also nicht um Heterobashing, sondern es geht darum zu zeigen, dass diese alten Rollenbilder, diese alten Muster uns alle am Ende einschränken. Aber diese Muster herrschen ja noch größtenteils vor. Und genau deswegen können heterosexuelle Menschen solche Aussagen treffen wie Sexualität gehört in den Privatbereich. Sexualität hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Dabei merken heterosexuelle Menschen in einer so heterosexuell geprägten Welt selbst gar nicht mehr, wann es tatsächlich um ihre eigene Sexualität geht. Bleiben wir doch einfach beim Fußball. Da werden beispielsweise nach dem Spiel die Ränge gezeigt, vielleicht auch die Spielerfrauen gezeigt. Und dann sieht man dann, wie der Spieler die Spielerfrau küsst, wie er seine Kinder herzt und... Kein fällt irgendetwas auf, ist ja alles ganz normal. Dass hier aber die ganze Zeit heterosexuell in den Vordergrund gerückt wird, dass es da im Prinzip die ganze Zeit um Sexualität geht, das sieht kaum jemand, denn das ist ja ganz normal in einer heterosexuellen Welt. Und auch im Alltag fällt heterosexuellen Menschen gar nicht auf, dass sie ständig von ihrer eigenen Sexualität umgeben sind. Beispielsweise, wenn der Kollege über seine Freundin erzählt oder die Kollegin über ihren Ehemann spricht oder über ihre Kinder spricht, dann ist Sexualität immer irgendwie ein Thema. Aber natürlich ist das für heterosexuelle Menschen nie ein spezielles, nie ein besonderes Thema, weil sie sich beispielsweise nie wirklich damit auseinandersetzen mussten, weil sie beispielsweise aufgrund ihrer Sexualität auch noch nie diskriminiert wurden. Außerdem, um jetzt noch mal zum Fußball zurückzukommen, gehen wir im Prinzip irgendwie alle davon aus, dass die Fußballspieler alle heterosexuell sind. Im Prinzip sind wir so aufgewachsen und so geprägt worden, dass wir bei allen Menschen annehmen, sie seien heterosexuell, bis sie sich letzten Endes outen. Natürlich zerfällt dieses künstliche Konstrukt glücklicherweise immer mehr und immer mehr Menschen merken, dass es da mehr gibt da draußen als Mann und Frau und Heterosexualität. Aber unterbewusst ist im Prinzip für uns alle Heterosexualität ganz normal und alles andere fällt einem sofort auf. Und dann gibt es automatisch Reaktionen wie, oh, warum muss der sich jetzt outen oder warum muss die jetzt sagen, dass sie lesbisch ist? Was soll denn das Ganze? Ich mit meiner Heterosexualität fuchte doch auch nicht so damit rum. Aber der Fußballspieler hat verdammt nochmal heterosexuell zu sein, weil er schon immer so war, weil das männlich ist. Und wäre er homosexuell, wäre er nicht mehr wirklich männlich, dann wäre er auch für diese männliche Sportart eigentlich doch gar nicht gedacht. Dabei ist diese denke natürlich komplett veraltet und idiotisch. Wir haben es da draußen in der Bundesliga mit den weltbesten Fußballspielern zu tun. Wem müssen die noch irgendwas beweisen? Und jetzt kommen wir zurück zu Philipp Lahms Aussage vom Anfang des Videos. Er rät Fußballspielern davon ab, sich zu outen. Was bedeutet das? Im Prinzip sagt er damit aus, dass er weiß, dass die Gesellschaft, oder ein Teil der Gesellschaft zumindest, homosexuelle Spieler unterdrücken würde, unter Druck stellen würde, wahrscheinlich auch diskriminieren würde und so weiter. Aber das kann ja nicht dann die Lösung sein, dass man sich da versteckt. Und da wir jetzt alle wissen, dass Sexualität überall ist und man sich im Prinzip kaum verstecken kann, ist es natürlich unglaublich schwer für so jemanden, sich tatsächlich die ganze Zeit verstecken zu müssen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist ungefähr so, als würde man einem schwarzen Menschen sagen, Ah, sei doch bitte nicht ganz so schwarz oder mal dich am besten weiß an, dann hat die Gesellschaft mit dir kein Problem, denn sie ist jetzt noch nicht bereit für einen schwarzen Fußballer. Und hier müsst ihr zugeben, das klingt doch wahnsinnig absurd, oder? Außerdem führt Philipp Lahm in seinem Buch an, dass sich bereits 1998 ein englischer aktiver Fußballspieler geoutet hatte. Dieser hielt aber dem Druck, den er von außen anscheinend bekommen hat, nicht stand und hat sich selbst getötet. Philipp Lahm befürchtet jetzt, das könnte wieder passieren und das möchte er eben niemandem zumuten. Und die Aussage, muss ich sagen, finde ich extrem krass. Denn einerseits bedeutet diese Aussage, naja, die Gesellschaft hat ein Problem oder Teile der Gesellschaft haben offensichtlich ein Problem. Nicht der Spieler selbst, nicht der homosexuelle Spieler. Aber da kann man ja im Prinzip nichts machen, angeblich auch im Jahr 2021 nicht. Und deswegen soll man sich doch bitte nicht outen. Und da finde ich das schon ein bisschen pervers, diesen Selbstmord zu nutzen und zu sagen, guck, sowas geschieht, wenn du dich outest, also mach's lieber nicht. Dabei bin ich der Meinung, dass es 2021 doch größtenteils anders aussieht als noch 1998. Ich bin mir sicher, dass Spielern, die sich outen, die Vereine zur Seite stehen würden, dass die Mitspieler zur Seite stehen würden und dass die Männer vielleicht auch, von Frauenfußball etwas lernen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Frauenfußball dem Männerfußball definitiv bei diesem Thema unter die Arme greifen würde. Aber warum braucht es jetzt ein Coming-out? Was soll das? Muss jetzt dieser Spieler, der sich da outen möchte, unbedingt irgendwie in rosa Pompons irgendwie durchs Stadion laufen und allen erzählen, hey, ich bin schwul, alles supi, alles toll, alles regenbogenbunt? Nein, natürlich nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Es gibt natürlich viele heterosexuelle Menschen, die sich das so vorstellen, dass diese Homosexuellen unbedingt ihre Sexualität immer überall irgendwie ähm, kundtun müssen und herausposaunen müssen. Das ist natürlich nicht der Fall. Es könnte genauso einfach sein, dass beispielsweise ein Fußballspieler, ein Aktiver, seinen Freund eben mit ins Stadion bringt und am Ende schwenkt halt die Kamera zu den Spielerfrauen und da ist eben ein Spielermann dabei. Und dann küsst der Spieler den, äh, seinen Spielermann und das war's. Das Problem ist aber dabei, dass natürlich dann der Aufschrei riesig wäre, wenn so etwas passiert. Am schönsten wäre es so, wenn das so passieren könnte, denn im Prinzip sage ich auch klar, es geht niemandem was an, mit wem ich irgendwie eine Beziehung habe, es geht niemandem etwas an, mit wem die Spieler eine Beziehung haben, auch Männlein, Weiblein, egal, Hauptsache, einvernehmlich und erwachsen. Und dann ist alles gut. Aber bereits an diesem Punkt würde sich die Presse darauf schmeißen, würden sich die Leute darauf schmeißen. Und dann würde es nur noch darum gehen, oh coming out, oh coming out, schau dir das mal an. Trotzdem wäre es so wichtig, dass sich im aktiven Fußball in der Bundesliga endlich Spieler outen. Denn diese Fußballspieler sind natürlich Vorbilder. Sie sind auf der ganzen Welt Vorbilder, vor allem für junge Menschen. Und diese Vorbilder könnten dafür sorgen, dass diese eingeschränkte heteronormative Weltanschauung im Prinzip endlich weiter aufgebrochen, wird wird und man ja quasi die letzten Bastionen der, wie soll ich das nennen, der ähm, verkappten Heterosexualität, verkappten männlichen Heterosexualität, ja, aufgesprengt werden und man endlich ja darüber hinausblickt, über den Tellerrand hinaus und sagt, Mensch, da ist doch wirklich noch mehr als nur dieses Mann, Frau, äh, arbeiten, Küche, fertig. Und hier bin ich der Meinung, wenn wir diese heteronormative Weltanschauung, Weltsicht aufbrechen, dann wird es für uns alle viel einfacher. Dann müssen wir alle keine Rollen mehr erfüllen. Und dann wird es vermutlich, meiner Meinung nach, auch weniger Gerange geben um irgendwelche Geschlechter, ob jetzt biologisch oder sozial. Da wird ka kaum noch jemand irgendwie sich definieren müssen, weil ja im Prinzip alles ja fließend ist. Alle Übergänge sind fließend. Da wird sich keiner mehr in eine Rolle gezwängt fühlen müssen. Und jetzt meine Frage an euch. Denkt ihr, dass sich in naher Zukunft irgendein Fußballspieler aktiver Fußballspieler aus der Bundesliga outen wird? Und wenn ja, wie stellt ihr euch dann dieses Outing vor? Wie könnte das aussehen? Habt ihr im Jahr 2021 auch noch die Befürchtung, dass sich so etwas Dramatisches wie 1998 dieser Selbstmord wiederholen könnte? Ich bin immer gespannt auf eure Kommentare. Haut in die Tasten. An dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.